Wir werden im heutigen Video ein richtig schönes Bild machen. Es ist kein persönliches Bild. Es ist ein Bild. Wir werden nämlich einfach nur ein Bild bei Minecraft hinsetzen. Das wird richtig aufwendig und das kostet auch sehr viel Zeit.